Willkommen zurück zu Friday Night Funkin! Ich habe ganz viel Feedbacks von euch bekommen. Ähm, manche von euch haben nämlich das Spiel selber angefangen zu spielen, was ich ziemlich lustig finde, dass äh, ich so, ganz, so eine Influence bin, dass durch mich weitere Spiele spielen, wenn man mir das mal so überlegt. Ist schon lustig. Ähm, egal. Auf jeden Fall in der letzten Folge, der ersten Folge, bei der letzte Folge, auf jeden Fall. Da habe ich so immer angefangen. habe geschafft, mit Daddy Dearest. Week 2 haben wir leider nur auf Easy geschafft und ähm, mir wurde gesagt, dass Week 2 allgemein sehr schwer ist. Also keine Ahnung warum es die zweite Woche ist, weil es ist sehr schwer. Und ähm, da fühle ich mich jetzt zumindest nicht mehr ganz so schlecht, dass ich es auf, auf Easy nur schaffen konnte. Ähm, wir werden es auf jeden Fall irgendwann mal nochmal auf Normal versuchen, aber ich muss erstmal besser werden. Deshalb würde ich sagen, machen wir Week 3 und ich versuche mal auf Normal. Denn, wie gesagt, Week 2 soll viel schwerer sein als Week 3 und weitere, und deshalb... Okay, machen wir Pico Week 3 auf normal. Und hoffentlich bin ich nicht so schlecht diesmal. Oh yeah. Ich mag Black Screen, Black Screen ist immer schön. Kann man immer schön... Oh, geht los. Okay. Das andere Junge, der wäre meine Girlfriend oh, Geiler Leg, danke schön für die Legs soll ich für die Legs gerade? Hat was Ist nicht unbedingt was ich mir natürlich anhören würde, aber es hat was Ich find's lustig vor allem dieses Kind aussehen mit dieser Stimme. Das hört sich an wie so Lieder aus den 2000ern, finde ich. Jetzt habe ich es raus. Musste erstmal dieses tüte kriegen, aber jetzt habe ich glaube ich, raus. Struggle. Okay. Nicht so schwer. Ich habe nur ein bisschen gestruggelt. Ist nicht schwer. Ist einfach. Okay. Nächstes Lied. War, war ganz. Okay, das Lied war ganz nicht. War nicht schlecht. Auf jeden Fall ganz nett. Bist du schneller? So ein verglitschtes Lied hat sich das an. So, oh, da ist sie runter runterfall zu. doch immer auf den Hintergrund achten. Immer. Weil da gibt es immer schöne Überraschungen. Sofern ich das immer bemerkt habe. zu schnell manchmal das ist halt immer so seltsam manchmal das ist aber ich dachte immer das wäre nur auf easy ein problem aber das ist allgemein ein problem an dem spiel dass das manchmal einfach zu langsam ist wahrscheinlich sind nur die schweren modi perfekt optimiert für diese Lieder, was da nicht schlecht ist aber ein bisschen unfair für die leute die so wie ich es schlecht sind auf easy und normal spielen sorry ich rede zu viel man will natürlich die musik genießen weiß nicht, also ich habe nichts wie das geht aber das andere mochte ich mehr. Oh, das Lied ist chillig, das krieg ich hin. Auch wenn ich letztes Mal Zusatz verkackt habe. ich... ich drück zu so schnell. Das Spiel ist ein bisschen inconsistent mit schnellnoten Noten und langsamen Noten, so wie ich persönlich finde. Das war's? Kommt es noch ein drittes Lied? Ich hab nicht drauf geachtet auf die Songlist links, die man immer auf dem Hauptmenü sehen kann. Ich glaube es kommt noch ein drittes Lied. Three, two, ja. one, ich so ein bisschen Moon-Vibes. Okay, ich bin im Beat. Diese tiefe Stunde. Also, <lacht> unerwartet, aber gleichzeitig auch erwartet. <lacht> Warum hat er eigentlich eine Knarre? Warum merke ich das jetzt? Warum hat er eine Knarre? Was ist das eine Knarre? Das ist eine Knarre. Was soll das sonst sein? Ich will nicht sagen, dass das nur eine Kamera ist. Schnell. Aber der ist viel einfacher als Woche 2 Der ist viel einfacher als Woche 2 Natürlich möchte ich meine Freunde nicht so so oft zu weinen bringen, Aber ich miss einfach ob weil ich zu schnell oder zu langsam bin What uh, oh, the fuck ist das, Alter? Oh Gott, das war ein bisschen zu viel für mich Da war noch was. Oh, ich hab's richtig gesehen. Yes, das war gut. Das war gut. Yes. Das hat so ein bisschen was, was Geistliches zu sich. Wie Woche 2. <lacht> yeah, ohne Fail. Ey, das war gut. Pico, du wirst nicht an meine Freunde dran kommen. Wer ist jetzt dran? Wollen wir Woche 3 machen? Wir könnten auch mal auf Hard versuchen Woche 1 zum Beispiel. Komm, immer so mal Woche 1 auf Hard. Ich will nicht zu viel vor, so, will nicht so viel vorwegnehmen. So eine Woche pro Folge. Weiß nicht. Oh, ba, ba. Außerdem also, habe ich jetzt schon das Gefühl, dass ich Woche 1 auf hart schaffen könnte. Ich mag die Soundtrack aus Woche 1 bisher am meisten. Was nicht heißt, dass die anderen schlecht sind, wird der ist besser. wir müssen uns das Mühe geben. Komm, wir machen perfekt. Am besten ist das mega einfach für mich. Bipup, Bipup. Bipup. Bipup. Bipup. Bipup. Bipup. Bipup. Bipup. Bipup. wird Bipup. Bipup. Bipup. Bipup. Stolz auf mich, yeah. Ich mag dieses Peace-Seich, was er auch, wenn das geschafft hat. Yeah! Weißt wenn du, was so er nur macht, wenn man es perfekt hat, aber. Ich feier's. So, das war das erste Lied perfekt gemacht. Gut, zweites Lied. 3, 2, 1, go! Okay, das war fast gut. Twist. Ich finde, ich bin nicht so schlecht gerade. Auch wenn die Leiste unten was anderes sagt, ist wahrscheinlich nur wegen schwer. Huh. Manchmal auch das. Okay, das ist so richtig weit. Das geht richtig gut hin gerade. Das war die Glückstelle, das ist ein Lied. Oh fuck. Sorry. Twist. Okay, letztes diese Woche. Komm, schwer kriechen. Easy. Easy auf hart geschafft, komm schon. Dead Fight! Falsch rum. Dead Dearest. So ist richtig rum. Das ist sehr schwer, schwer. What the fuck ist das bitte? Oh mein Gott, das ist zu schwer für mich, Alter. Ich hab nicht gedacht, dass das jetzt so schwer wird. Oh Gott, das ist viel, das ist viel. Seite. Ich muss mich jetzt erstmal konzentrieren. Wow. Okay, das ist schwer. Komm, das kriegen wir hin. Ich will keine Blue Balls. Jetzt machen wir so viel wieder. Oh, Achso, es geht schon weiter. Ich bin tot. Fuck zwar einmal? Oh mein ich bin tot. Weißt du? Ich wurde die ganze Zeit verschont, als wäre es auf einfach das Spiel. Und dann es einen kompletten 180er Twist. Alter. Oh Mann. Ich krieg so ein bisschen die Vibes aus dem Week 2. es nochmal? irgendwie ich schaff's nicht. Yes! Woo! Ich bin ein bisschen zu laut, sorry uh, Yeah, wir haben es geschafft Yeah Week 1 auf hart geschafft Oh, das fühlt sich gut an Das fühlt sich echt gut an Woo! Jetzt kann ich noch Week 2 auf versuchen. Will ich das? Ich weiß nicht Week 2 mag ich halt überhaupt nicht Pico war ziemlich einfach Ich weiß nicht Versuchen, wie zwei noch mal auf normal warum nicht? Vielleicht halte ich es auch raus. Mal gucken. Okay, erstes Lied habe ich gut zur Aufwerbung. Jetzt kommt der eigentliche Shit. Ich weiß nicht, ob hier noch ein Lied kommt, aber ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen. Ich dachte, dass hier noch ein Lied kommt. Egal, komm. Warum haben die Vorsprung eigentlich unten? Ist unfair. Okay, komm, konzentrier dich. Das ist das Schwierige. Weil es so scheiße und fett ist, wie ich. Alter, oh, alter, Hab es alter, alter, alter, alter, alter, What? Ich hab, ich hab das Gefühl gehabt, beim, zweiten, beim ersten Lied war ich viel besser. Aber beim zweiten Lied habe ich das Gefühl gehabt, ich war viel schlechter. Aber ich war viel besser. Cool. Auf hard. Nee. Vielleicht Pico auf Heart? I'm feeling lucky today. Let's go. Englisch. Best. Okay, komm. Auf die Cridge. Jetzt schon wieder der Best mit der tiefen Stimme. Damit war das genauso schwer wie der Dad. Yeah. Ich dance up ich oh. krieg so richtige Vibes hier zu 2000er Songs. Okay. Ich das Gefühl, das erste Lied kriege ich hin. Oh, shit. Uh. Oh, okay. Das letzte war ein bisschen schwerer. Die letzten paar Noten. Aber das erste Lied habe ich. Oh, ich rock das heute. Ich rock das heute. Yeah. 3, 2, 1, 3, 2, 1, go. Three, two, one, go. Das oh, leckt ein bisschen. Deshalb konnte ich das gerade nicht treffen, tut mir leid. Ich weiß nicht, wo es liegt. Ich weiß wirklich nicht. Weil das Spiel einfach nicht ganz so gut optimiert. Oh Gott, das ist schwerer. Okay. Oh, shit. Okay, oh Gott. Oh, guck mal, was da auf uns zukommt. Oh, nein. Das krieg ich nicht hin. Mein arme Girlfriend. Der Piku darf nicht an meine Girlfriend. Das ist ein Pattern, ich weiß. Aber ich krieg das Pattern nicht hin. das Lied? Einfach, das geht Ich hab keine Lust mehr. Der gibt nicht auf. Oh, shit. ich. Manchmal sehe ich die Noten links nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Oh, scheiße. Da bin ich tot. Jetzt werde ich sterben. Ich weiß es einfach. Na, oh, ich stehe doch. Oh. Oh, shit, Das ist knapp. Das ist knapp. Äh, nächstes Lied? kommt nee, komm, da, noch ein Lied? Oder so? Three, two, one, ja. Alter, das war knapp. Letztes Lied. Das will ich noch hinkriegen. Das will ich noch noch hinkriegen. Oh shit, der lag! aber war real. Das geht nicht mehr Sinn. Oh, oh, das krieg ich nicht Auf zu meine Girlfriends! Das war fies, das letzte. Die letzten drei vier Minuten war fies. Oh shit, nein! Der geht voll ab! Oh, der geht voll ab, Alter! Was ist weit mit ihm? Ich werde sterben! Ja. <lacht> Oh, man hat den Zug immer noch. Oh, oh nee, das geht nicht hin. Ich bin überhaupt nicht im Mittelbus drin. ich nee, bin überhaupt nicht drin. Kann eigentlich schon aufgeben. Ein fehlen nicht Okay Warte, oh. Oh. Oh. Oh, ist es zu Ende? Oh, es ist zu Ende, glaube ich Heute lief's gut. Heute lief's richtig gut. Ich bin sehr stolz auf das, was wir heute geschafft haben.